und herzlich willkommen, liebe Teilnehmer. Wir freuen uns ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben, an unserem heutigen Webinar teilzunehmen. Infos zu Webinaren ist, dass die, das die letzte, ähm, vorletzte DKE-Webinar einer ganzen Reihe ist. Weiteres Webinar zu den Themen Industrie 4.0 folgen am 9.12.2015. Weitere Informationen finden Sie auf der DKE-Homepage. Im heutigen Seminar zu Industrie 4.0, Sicherheit für Industrie 4.0 betrifft Mensch, Anlage und IT, wird es im Verlauf der Präsentation hauptsächlich um Informationssicherheit gehen. Das Webinar wird etwa 30 Minuten, je nach Fragen dauern und die Präsentation besteht aus 19 Folien. Dazu begrüße ich den heutigen Referenten zu diesem Thema, Alexander Matthäus, Experte in der DKE für das heutige Thema Industrie 4.0. Sicherheit für Industrie 4.0 betrifft Mensch, Anlage und IT ist. Hallo Herr Matthäus, er wird heute Herrn Pongratz vertreten. Er ist seit 2012 als Produktmanager Smart Technologien bei dem VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut tätig und dort für Prüfungen der Informationssicherheit verantwortlich. So, dass wir uns freuen, Herr Alexander Matthäus als Experten für unser heutiges Webinar gewonnen zu haben. Nur noch ein paar Worte zu meiner Rolle. Ich bin Jessica Fritz und ich werde heute Ihre Moderatorin sein. Ich selbst bin Mitarbeiterin seit 2013 bei der DKE und dort an den Themen Industrie 4.0 und Use Cases beteiligt. In meiner Funktion als Moderator werde ich Sie heute durch diese Veranstaltung führen. So, bevor Herr Matthäus mit dem Vortrag loslegt, habe ich noch ein paar organisatorische Hinweise an Sie.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 wenn Sie diese Stellen beantworten. Das heißt, ich gebe diese Frage direkt an Herrn Alexander Matthias weiter oder wir heben Ihre Frage bis zum Schluss des Vortrages auf und beantworten diese dann gebündelt. Dies hängt natürlich auch immer ein bisschen von der Frage, von der der Frage ab. Ich werde dies dann als Moderatorin intuitiv entscheiden und Sie so durch das Seminar führen. In jedem Fall werden wir alle Ihre Fragen heute versuchen zu beantworten.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 Sollten Sie also zum Beispiel Folien auf den ersten Blick nicht vollständig erfassen können, so können Sie hinterher alles natürlich noch einmal einsehen. Vielen Dank. Die Umfrage ist beendet und es zeigt sich... Damit habe ich zunächst alles gesagt und übergebe jetzt an Herrn Alexander Matthäus. Ich freue mich auf ein spannendes Webinar. Ja, vielen Dank. Willkommen zum Webinar Industrie 4.0. Sicherheit für Industrie 4.0 betrifft Menschen, Anlagen und IT. Wir beginnen mit einem Impuls als Beispiele, welche Angriffe auf die Informationssicherheit auch Auswirkungen auf die Produktivität von Industrieanlagen haben kann. Das erstes Beispiel ist hier schon Anfang dieses Jahres 2015 eine, eine Kompromittierung der Produktionsleitwarte eines deutschen Herstellers aus dem Maschinenbau zu sagen. Das heißt, dort wurde eine Malware installiert und zwar über die eine USB-Stick eines Mitarbeiters. Dieses, diese Malware hat die Produktionsanlage mehrere Tage lang gestört und auch total ausfallen lassen, für mehrere Tage. Dies war kein gezielter Angriff, sondern es war eine Malware, die eigentlich auf Bürosysteme sich beschränkt hatte, aber durch einen unreich, unzureichenden Schutz der Produktionsanlage wurde dort die Produktionsanlage für mehrere Tage eben lahmgelegt. Ein weiteres Beispiel ist auch in dem Lagebericht des BSI von 2014 aufgezeichnet worden. Da wurde ein Hochofen eines deutschen Stahlwerks lahmgelegt. Das heißt, dort gab es einen Angriff, einen Social Hacking-Angriff, einen sogenannten Sparefishing-Angriff, auf, auf die Bürosysteme eines Hochofenbetreibers. Ein, Angriff, ein Angreifer konnte dort eindringen und hat von dort aus auf die Produktion übergehen können. Das heißt, dort hatte er einen gezielten Angriff starten können und hat dann den Hochofen in einen undefinierbaren Zustand bringen können. Dadurch gab es auch Produktionsausfälle und auch Beschädigungen an dem Hochofen selber. Das soll also zeigen, wie jetzt die Informationssicherheit auch wirklich die Produktivität von Industrieanlagen negativ beeinflussen kann. Der, das Webinar behandelt die Internet der Dinge, Industrie 4.0. Was bedeutet das? Auf der linken Seite sieht man hier eben die verschiedenen Elemente der Internet der Dinge. Wir sehen Smart Home, Smart Grid, Smart Building und Smart Industry. Diese Elemente wachsen immer mehr zusammen. Es kommt einer, zu einer großen Vernetzung und dort werden also Geräte miteinander vernetzt, Maschinen sprechen miteinander, Sensoren und alles wird über eine zentrale Instanz über das Internet verbunden. Es gibt einen zentralen Internet der Dienste, das heißt auch das Business wird zentralisiert und kommuniziert miteinander. Und auch der Mensch ist dort beeinflusst, dadurch, dass er sich im Social Web natürlich schon auffällt und dort bewegt, wird er auch damit verbunden. Das heißt, eine große Vernetzung findet statt. Und es werden auch andere Anwendungsfelder, wie zum Beispiel Smart Grid, Landwirtschaft, Medizin und Mobility, werden dort mit verbunden. Hier gibt es mal ein kleines Beispiel, wie die Industrie 4.0 zurzeit auch schon aussieht, also wie im Moment die aktuelle Architektur aussieht. Es gab letzte Woche in Nürnberg die SPS-IPC-Messe der Automatisiererbranche, war dort stark vertreten. Die Industrie 4.0 war da ein großes Thema, wurde von vielen kolportiert und wurde dort demonstriert. Und ein Beispiel, das jetzt auch schon erhältlich ist, ist zum Beispiel eine Fernbedienung, eine Fernwartung, wo Produktionsanlagen schon gesteuert werden können. Auf der linken Seite sieht man eine SPS-Steuerung, das ist dann also die Steuerung der Industrieanlage selber. Wird dann auch Operative Technology genannt, also OT. Das ist der Bereich, der wirklich diese Produktion steuert, kontrolliert. Und jetzt gibt es eben diese Fernwartungsfunktionalität über ein Kommunikationssystem, wo ein, ein Fernwarter oder ein, äh, ja, ein Wartungstechniker über das Internet, die Cloud, dieses Gerät ansprechen kann und dann über seine Verbindungssoftware, die dann auf der normalen IT-Basis besteht, Informationstechnik eben, dann dieses, äh, diese Anlage fernwarten kann, fernsteuern kann. Also es gibt da viele Vorteile darüber, weil er eine Technik nicht verurteilen muss. Da gibt es natürlich dann die Angriffsmöglichkeiten, also es gibt dann viele Stellen, in denen dann die Informationssicherheit angegriffen werden kann. Also an der Anlage selber, an dem Kommunikationsgerät, in der, im Internet, in der Cloud und auch auf der Fernbedienungssoftware selber oder auf dem Gerät des Fernwartungstechnikers. Das muss alles beachtet werden. Später wird ja die Architektur natürlich noch weiter aussehen, das heißt, es wird dann auch eine Maschine zu maschine kommunikation stattfinden. Also dass wirklich nicht mehr der Mensch dazwischen steuert, sondern dass Geräte sich untereinander unterhalten und somit eben die Industrie von Null voranbringen. Es kommt darauf an, also diese Sicherheit dann auch bei diesen neuen, bei diesen neuen Komplikationen eben auch gewährleisten zu können. Und was, wie sieht die Sicherheit aus? Es gibt also mehrere Definitionen. Erstmal die klassische elektrische Sicherheit, auf Englisch Electrical Safety, also der Safety Aspekt. Das ist sehr deterministisch. Das heißt, da kann man physikalische Größen messen und kann genau sagen, ob dann die Sicherheit gewährleistet ist oder nicht. Das machen wir hier im VDE-Prüfinstitut ja schon seit Jahrzehnten, dass wir dort sozusagen die elektrische Sicherheit dort testen können und dann auch zertifizieren können. Es kommt vermehrt die funktionalen Sicherheit, Function Safety dazu. Das heißt, da werden Sicherheitsaspekte softwaremäßig eben realisiert, um Sicherheitsfunktionen einzuführen, um dort das Risiko zu minimieren. Dazu muss es eine Risikoanalyse geben. Das ist dann nicht mehr deterministisch, sondern das ist probabilistisch. Das heißt, da müssen Wahrscheinlichkeiten müssen dort ermittelt werden. Und das ist ein etwas neuer Ansatz. Und Das wird auch bei der Informationssicherheit so sein. Auch dort muss eine Risikoanalyse stattfinden, weil dort auch die Sicherheit und die Risiko muss über Wahrscheinlichkeiten ermittelt werden. Um diese Risiken abschätzen zu können, braucht man mehrere Informationen im Bereich einerseits der Geschäftsentwicklung, also welche möglichen Auswirkungen gibt es bezogen auf das Produkt, auf die Produktionsanlage. Was kann negativ die Geschäftsentwicklung beeinflussen? Und es gibt natürlich weitere zusätzliche Anforderungen an die Technik. Dadurch, dass es eben mehr Technik gibt für mehr Vernetzung, muss auch eben diese Sicherheit erhöht werden in diesen Bereichen der Kommunikation und der Informationstechnik. Und das ist auch der Bereich, der jetzt weiter ausgeführt wird. Das ist der Bereich, aus dem wir kommen. Informationstechnik ist sehr wichtig zu überprüfen und die weiteren Slides werden eben das noch weiter darstellen. Also was braucht man, um eine Risikoabschätzung zu machen im Bereich des Business, das der Geschäftsentwicklung? Was kann passieren, wenn Industrieanlagen angegriffen werden? Es kann zu Sabotage kommen, also einer gewillten oder einer gewollten Störung und Zerstörung von Produkten und von Produktionsanlagen. Es gibt Industriespionage, das heißt, dass dort Firmengeheimnisse und Geschäftsgeheimnisse entweder entwendet werden können oder auch verfälscht werden können. Es kann zu Erpressung kommen, also es gibt auch schon Geschäftsmodelle, wo über verteilte Denial-of-Service-Angriffe Industrieanlagen, also gesagt wird, dass man die Schlamm legen kann für mehrere Stunden oder mehrere Tage und die Erpresser fordern ein entsprechendes Lösegeld. Es kann aber auch eine Diskreditierung sein, sodass sozusagen in der Öffentlichkeit eine Firma schlecht gemacht wird, weil eben durch Angriffe und durch Eindringen in die Systeme eben gesagt wird, dass diese Firma nicht gut genug arbeitet, dass die Qualität nicht hoch genug ist. Auf der rechten Seite sieht man wieder diesen Lagebericht vom BSI vom letzten Jahr, wo eben dieses Stahlwerk als Beispiel nochmal aufgeführt wird. Und deswegen ist es wichtig, die möglichen geschäftlichen Auswirkungen zu analysieren und das in die Risikobetrachtung mit einzubringen. Für die Technik und hier jetzt Beispiel zur Informationssicherheit, gibt es eben verschiedene Schnittstellen, die angegriffen werden können. Webseiten können angegriffen werden. Wie eben auch schon gesagt, die Wartungszugänge können angegriffen werden. Mitarbeiterpc's können angegriffen werden, das heißt über die normale IT, die eigentlich mit der Produktionsanlage nichts zu tun hat, können aber Angriffe stattfinden, wenn eben die Trennung zwischen der OT und der IT nicht gegeben ist. Offene Ports ist eben, wenn Services auf den Servern laufen, die nicht verwendet werden und nicht genug geschützt werden. Dort gibt es verschiedene Angriffsvektoren dort. Also man kann bekannte Schwachstellen ausnutzen. Das ist in vielen Bereichen sehr oft möglich, weil eben die Geräte und die Server die dort laufen, nicht auf dem neuesten Patch-Level sind. Teilweise gibt es auch zero Date exploits wo es natürlich kein Patch für gibt. Da werden eben Schwachstellen ausgenutzt, um auf das System zuzugreifen. Dann gibt es auch ganz einfache Attacken über Brute force Das heißt, es werden versucht, über schwache Passwörter wird versucht, auf die Systeme einzudringen. Da ist eben wichtig, dass man starke Passwörter verwendet und auch Verschlüsselungen verwendet, um eben diesen Angriff schwerer zu machen. Der letzte Teil ist das Social Hacking war eben auch in den Beispiel dann gegeben, da werden eben Informationen und Geheimnisse werden preisgegeben, über das Telefon, über Mails, über verschiedene Webseiten, die dann eben gehackt wurden, so sodass eben Mitarbeiter von Firmen arglos meistens diese Informationen preisgeben, Informationen und Geheimnisse preisgeben, die es dann Angreifer ermöglicht, in die Systeme einzudringen. Maßnahmen sind hier drei aufgeführt, es wird später noch weitere Maßnahmen geben. Also die Firma braucht ein Sicherheitskonzept braucht ein Sicherheitskonzept für das Bürosystem, für die klassische IT, aber auch für die Produktionssysteme, für die Produktivsysteme, für das OT. Und auch die Trennung zwischen den beiden muss eben in einem Sicherheitskonzept geklärt sein. Zurzeit ist es oft so, dass diese beiden Bereiche wenig miteinander sprechen und eben eine komplette Sicherheit nicht gegeben ist. Es muss gelegt werden auf Verschlüsselung. Daten, die Datenkommunikation, die Übertragung muss möglichst verschlüsselt sein und Daten müssen auch verschlüsselt abgelegt werden. Und das Letzte muss eine Update-Policy geben, das heißt, es muss die, die ganzen Server und die Produktionsmittel müssen immer auf dem neuesten Stand sein, somit keine bekannten Schwachstellen ausnutzbar sind. Produkteentwickler sollten dementsprechend auch nur mit Kenntnisse haben. Wie können sie ein sicheres Produkt entwickeln? Dazu muss ein Security-Engineer, der eben diese, diese Produkte entwickelt, ein Angreifermodell erstellen. Er muss also wissen, wo könnte denn ein Angreifer mein Produkt angreifen. Er muss daraufhin dann die Definition der Schutzziele tätigen und sagen, welche Maßnahmen er dann betrifft, damit diese Schutzziele eingehalten werden. Das wird er im Risikomanagement dann gemacht. Sollte also von Anfang an, vom Design des Produkts, ganz von vornherein, nach einem Security-Aware-Design getätigt werden, gehandelt werden, sodass man ein sicheres System entwickelt. Nicht nur die das Design, sondern auch die Implementierung muss dann sicher sein. Das heißt, man muss entsprechende Bibliotheken verwenden bei der Softwareentwicklung, damit man ein sicheres Produkt erstellen kann. Und auch nach der Fertigstellung des Produkts und nach dem Vertrieb muss auch noch eine Strategie existieren für den Support, für die Updates und auch für die Stilllegung. Also was passiert mit einem Produkt, wenn es nicht mehr am Markt ist. Nicht, dass irgendwelche Informationen noch verbleiben auf diesen Geräten. Jetzt gibt es noch weitere Maßnahmen, die eben diese Problematiken ansprechen. Weiterbildung ist ein ganz wichtiges Thema. Also wie eben auch gesagt, dem Top-Management sollte es sehr wichtig sein, dass eben die Sicherheit der Produktionsmittel, der Produktion der Firma selber, der Fabrik oder der Industrieanlage sehr wichtig ist, weil es doch viele Angriffsmöglichkeiten gibt, um eben die Geschäftsentwicklung zu stören, massiv zu stören. Deswegen muss dort auch im Management angesetzt werden, weil dort eben die wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Aber auch die Produktentwickler, wie eben gesagt, müssen eben entsprechende Bildung haben in Bezug zu Informationssicherheit, die Abteilung natürlich sowieso. Aber auch Mitarbeiter im Büro, die eben über Internet kommunizieren, E-Mails haben, äh, E-Mails Kontakt haben, müssen eben sich bewusst sein, dass sie eben Geheimnisträger sind, dass sie eventuell auch für Social Hacking-Angriffe ja, verwundbar sind und sie müssen eben wissen, wie sie darauf reagieren. Leider ist die Informationssicherheit auch nicht umsonst zu bekommen. Das heißt, man muss Investitionen tätigen. Das ist bei der Hardware gegeben. Das heißt, wenn man Geräte entwickelt, die integriert sind, also Embedded-Systeme, müssen diese Geräte auch entsprechende Hardware-Möglichkeiten haben, um neue und aktuelle Verschlüsselungen bewerkstelligen zu können im Bereich von Prozessoren und auch Speicherkapazität. Wie eben auch schon gesagt, die Entwicklung muss eben entsprechend sicher sein. Das heißt, auch eventuell müssen weitere Dienste oder Produkte für die Entwicklung eingekauft werden. Und auch der Personalaufbau ist wichtig. Das heißt, es muss eine Expertise im Haus des Produzenten existieren, dass die Informationssicherheit dementsprechend auch behandelt werden kann. Das geht dann einerseits um den Aufbau des eigenen Personals oder eben durch Zukauf von außen. Ein wichtiger Aspekt ist der Datenschutz natürlich. Wie eben auch gesagt, also es sind Geheimnisse, die bewahrt werden wollen. Einerseits sind es auch Kundendaten, die geschützt werden müssen. Da gibt es eben die zwei Aspekte, den rechtlichen Aspekt, das ist der eigentliche Datenschutz. Der ist durch Gesetze geregelt. Zurzeit ist das Bundesdatenschutzgesetz dort gültig. Im Moment wird auch in der EU nach einer europäischen Richtlinie eben diskutiert, zur Datenschutzgrundverordnung. Und in der Spiegelausgabe vom November gab es also Informationen zu internen Dokumenten, dass dort ungefähr 70% Prozent entschieden sind. Das heißt, man erwartet dort relativ schnell jetzt eine Einigung darauf hin. Das ist dann eine europäische Richtlinie, die sich für alle EU-Staaten dann, dann gilt und gültig ist. Der zweite Teil ist der technische Aspekt, die Datensicherheit. Da wird dann eben geschaut, ob auch von technischer Sicht aus die Daten ausreichend geschützt sind. Da geht es dann wieder zu sehen, ob sie richtig gespeichert werden, ob die Übertragung dementsprechend geschützt ist. Und dann wird auch geschaut, ob entsprechende Informationspflicht, Pflicht, die ja besteht durch die Gesetzgebung, ob die auch eingehalten wird. Die Grundlagen dafür, für diese ganzen Einhaltung dieser Regeln, wird ja in Normen gemacht. Deswegen, die DKE hat ja auch verschiedene Normungsgremien dort. Ich hebe hier mal das Gremium UK 931.1 aus, hat den Titel IT-Sicherheit in der Automatisierungstechnik. Also befindet sich wirklich genau dort und beschäftigt sich mit diesen Themen. Da wird vor allem auch auf die Norm die 62443 angegangen. Das ist eine, eine Industrienorm für Informationssicherheit. Und da gibt es eine interessante Verbindung, und zwar in der Norm 61508 für die funktionale Sicherheit wird also gefordert, dass, wenn es eventuell Security, also Informationssicherheit, ähm, beeinflusst ist, von, dass die eben auch für die funktionale Sicherheit eben beeinflusst ist, muss auch für die Informationssicherheit eine Risikoabschätzung gemacht werden. Und da wird dann eben auf diese 62443 verwiesen. Das heißt, hier ist eine direkte Verbindung zwischen der funktionalen Sicherheit, den, den Safety-Aspekt hier betrachtet, und auch der Informationssicherheit, der Security-Bereich hier. Die Zone 443 3-3 definiert dort eben verschiedene Security-Levels. Dann wird eben definiert verschiedene Levels von 1 bis 4. Das zeigt dann auf, nach gegen welche Angriffe jetzt ein System oder ein Produkt geschützt ist. Es geht dann eben vom Schutz gegen ungewollten zufälligen Missbrauch bis zum gewollten Missbrauch mit der hohen Motivation. Und so gibt es eine Einteilung, in der man diese ganzen Produkte dann klassifizieren kann in Bezug auf Informationssicherheit. Der nächste Teil, die 62443-2, ist noch im Entwurfsstadium, ist noch nicht verabschiedet, aber es wird in nächster Zeit dazu kommen. Und hier wird dann eben aufgeführt, wie man eine Risikoanalyse am besten durchführt. Also muss zuerst die Bedrohung identifiziert werden, Schwachstellen werden identifiziert. Die Eintrittswahrscheinlichkeit wird ermittelt, die Auswirkung wird ermittelt und das Risiko berechnet. Und so kann man dann eben eine Risikoanalyse machen, die ganz speziell auf das Produkt oder auf die Produktionsanlage sich bezieht. Und so kann man dann entsprechende Maßnahmen nachher einleiten. Hier wird dargestellt, wie die Zielsetzung der VDE Smart Technology Plattform aussieht. Also wir haben hier verschiedene Ziele, die wir dann bearbeiten. Die unteren drei Bereiche, Datenschutz, Funktionale Sicherheit und Informationssicherheit, ist der Bereich der VDE-IT-Sicherheitsprüfung. Da haben wir im Moment auch schon einige Erfahrungen im Bereich von Smart Home gemacht und bereiten uns jetzt für die Industrie vor. Es kommen einige Beispiele, was wir eben schon an Erfahrungen gesammelt haben, wie gesagt aus dem Bereich Smart Home. Wie machen wir also eine Informationssicherheitsprüfung? Der erste Teil wird geschaut, dass wir eben ein entsprechendes Schutzkonzept überprüfen. Also wie ist das das System designt, welche Maßnahmen gibt es und wie ist gedacht, dass die Sicherheit eben gewährleistet ist von einzelnen Produkten. Wie dieses umgesetzt wird, also wie die Implementierung ist, wird dann in Penetrationstests geprüft. Da wird also wirklich dann mit Tools versucht, dort in die Produkte einzudringen, und versucht in die Netze einzudringen. Das heißt, da wird wirklich überprüft, ob entsprechende Implementierungen sicher sind. Und zum Dritten legen wir großen Wert auf die Dokumentation. Das heißt, ein Benutzer oder ein Installateur muss das System, was er eben dann betreiben möchte, dementsprechend sicher betreiben können. Und dafür muss er alle möglichen Informationen haben, die es ihm erlaubt, eben dies sicher betreiben zu können und auch durch alle Lebenszyklen heraus sicher betreiben zu können. Was prüfen wir jetzt konkret? Man hat eben diese Architektur gesehen, es gibt also ein Kommunikationsgateway, das ist in vielen Anwendungsbereichen also die gleiche Architektur und das haben wir jetzt hier auch dann wieder gespiegelt. Also wir prüfen soweit die Kommunikationsgateways. Da wird dann geprüft, welche Sicherheitsziele gibt es, werden die erfüllt, ist die Implementierung wirksam. Und dort wird auch eben alle Bereiche des Lebenszyklus werden geprüft. Also von der Installation, Konfiguration, Betriebsstörung, Wartung bis zur Stilllegung muss eben gewährleistet sein, dass in allen diesen Lebensbereichen des Produktes die Sicherheit auch gewahrt bleibt. Wir prüfen auch Cloud-Dienste, das heißt also die Serveranwendungen die im Internet zum Beispiel laufen oder in einem gewissen Backend laufen, werden geprüft. Da werden alle Zugänge geprüft, also einerseits die äußeren Zugänge der Anwender über die Webanwendung zum Beispiel und auch die internen, also die Konfigurationszugänge werden dort unter die Lupe genommen. Es wird die Implementierung geprüft, auch dort wieder ist eben die Ausführung, dort wie das Produkt ausgeführt ist auf den Servern, ist sie entsprechend sicher implementiert. Wichtig dabei ist auch wieder der Datenschutz, dass der gewährleistet ist und die Sicherheit des Lifecycle-Managements. Als letzten Punkt wird eben, um wirklich die Kette zu schließen, werden auch Apps geprüft. Das sind ja viele von diesen Produkten, die eben eine Fernwartung oder eine Kommunikation, eine Kommunikation ermöglichen, haben ja Apps auf ihren Daten, auf ihren Handhelds oder Tablets. Und deswegen wurde das eben auch von den Kunden gefordert, dass sie auch eine solche Überprüfung durchführen. Da wird dann speziell geprüft, ob äh, die, eine, ein Schutz vor Ausspähen existiert und eine sichere Datenübertragung stattfindet. Und es wird auch über die Softwareentwicklung sich Gedanken gemacht und auch geprüft, ob die entsprechend sicher ist. Weitere Aspekte sind hier wieder der Datenschutz und auch wieder der Lebenszyklus. Jetzt kommen wir hier schon zum Fazit. Die nächste industrielle Revolution wird in der Vernetzung von bisher getrennten Technologien Produktions- und Vertriebsbereichen bestehen. Das bietet eben ziemlich viele Vorteile, bietet aber entsprechend auch Angriffsmöglichkeiten und da muss man sich im Klaren darüber sein, wie man diese Angriffsmöglichkeiten eben verhindert oder wie man sich dagegen schützt. Zweitens elektrische Sicherheit und Informationssicherheit werden neue Anforderungen der Regulierer für vernetzte Elektro und technische Produkte werden. Das heißt, es wird nicht nur allein die elektrische Sicherheit wie vorher gefordert werden, sondern wir gehen davon aus, dass eben auch die Informationssicherheit später vom Regulierer in irgendeiner Form gefordert wird. Wir bereiten uns eben darauf jetzt auch schon vor. Drittens, die funktionale Sicherheit wird eine Hauptanforderung für das Testen von vernetzten Produkten werden. Also, der Safety-Aspekt hier ist immer noch sehr im Vordergrund, aber es wird mehr in die Richtung dieser Risikoabschätzung gehen und es wird dort sehr viel Hauptaugenmerk auf das Testen dieser funktionalen Sicherheit auch gegeben werden. Viertens, die Miniaturisierung und die fortschreitende Verschmelzung von Technologien werden zu einer weiten Verbreitung von Mikroelektronik und integrierten Systemen führen. Das heißt, dort wird diese Maschine-zu-Maschine-Kommunikation sehr viel weiter verbreitet werden. Das wird nachher dann das werden, die Kommunikation, die am meisten Datenverkehr ausmacht. Das muss dementsprechend auch vorher geplant, designt und eben auch geschützt werden. Zum Schluss fünftens Software Testing wird für alle vernetzten elektronischen Produkte obligatorisch sein. Software wird immer wichtiger werden und deswegen muss es dementsprechend auch getestet werden, damit es auch sicher ist. Ja, das war einmal ausführen. Vielen Dank. Und jetzt warte ich noch auf Fragen. Vielen Dank, Alexander Matthäus, für diese informative und aufschlussreiche Webinar. Wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und Sie können die erhaltenen Informationen weiterverwenden. Gibt es noch Fragen, und Antworten? Gibt es noch Fragen, die Sie direkt stellen möchten? Ich gehe die Fragen einzeln durch an den Herrn Alexander Matthäus. Die erste Frage ist: Wird auf Basis der genannten Prüfung eine Zertifizierung von Industriekomponenten vorgenommen, so wie sie der VDE für Smartphone-Komponenten anbietet? Matthias? Ja, also da sind wir gerade dran, das zu entwickeln. Da ist eben die Frage, weil es eben dort auch schon diese 62443 gibt, aber wir arbeiten daran. Also wir arbeiten daran, dass es eben auch für Industriekomponenten auch eine solche Zertifizierung geben wird. Können wir zurzeit eben noch nicht anbieten, aber das wird, daran wird gearbeitet. Danke dir für die Antwort. Die nächste Frage wäre: Für was war diese europäische Richtlinie? Das ist eine EU-Datenschutzrichtlinie. Das heißt, im Moment machen ja die einzelnen EU-Staaten ihren eigenen Datenschutz. Das heißt, der Datenschutz wird in verschiedenen europäischen Ländern verschieden behandelt. Das ist zurzeit auch so: der Datenschutz wird zurzeit von den amerikanischen Firmen meistens in Irland abgehandelt, weil er da besonders ja, niedrig zum Beispiel ist. Und diese EU-Datenschutzverordnung soll dann eben für das gesamte EU-Gebiet gelten. Das heißt, es ist dann egal, in welchem Land man dann Produkte dann einführt, die gleichen Richtlinien gelten dann für alle. Das ist für interessant für Firmen innerhalb der EU, aber auch von außerhalb der EU, die dann eben in der EU dann Geschäfte machen wollen. Die müssen ja diese eine Richtlinie halten, die dann für alle gelten. Und da erwartet man eben in nächster Zeit, da dass es zu einer Einigung kommt. Die wurde schon 2012, gab es schon den ersten Entwurf dafür, das hat sich aber etwas verzögert insgesamt, weil auch zwischendrin nochmal neue Wahlen waren, soweit ich weiß. Man erwartet aber jetzt bald, dass es dazu eine Entscheidung kommt. Danke für die Beantwortung. Wir haben noch eine Frage im Chat. Im Chat gibt es bereits Verfahren zur Prüfung der Software. Also es gibt äh, Verfahren zur Prüfung der Software, Also wenn man jetzt aus dem Bereich der Funktionalen Sicherheit äh, kommt. Hier gibt es ja auch Experten bei uns im VDE Prüfinstitut, die eben diese Softwareprüfungen machen. In der Funktionalen Sicherheit gibt es eben dieses äh, V-Modell, was eben auch für die Verifizierung Validierung genommen wird. Und das wird eben herangezogen, um eben Software prüfen zu können für die funktionale Sicherheit. Und was Ähnliches muss dann auch in anderen Bereichen stattfinden. Danke dir. Ähm, warten wir noch kurz? Momentan sind keine Fragen äh, mehr gestellt worden. Warten wir noch ganz kurz auf weitere Fragen? Ähm, sollten Sie nachher noch Fragen haben, können Sie diese gerne auch an uns richten, per dke dkewebinar.vde.com oder auch an Herrn Matthäus, seine also e ist ja auch mit in den Slides drin. An ähm, ihn können Sie auch gerne Ihre Fragen richten. Ähm, wir haben am Ende selber noch eine Frage, die wir gerne starten möchten. Die werde ich gleich ähm, starten. Das wäre die Frage, wie sind Sie auf unsere Webinare aufmerksam geworden? Die müssen wir jetzt gestartet haben. Die erste Antwort ist schon da, Herr Miel. Ich schließe meine die Umfrage. Wir werten das dann später aus. Im Anschluss stellen wir Ihnen einen Link mit der Aufzeichnung zu diesem Webinar zur Verfügung, um sich das Ganze auch in Ruhe nochmal sehen und anhören zu können. Das nächste Webinar zum Thema Industrie 4.0 in der Normung, eine Basisnorm für die Industrie 4.0 OPCOA, findet am 9. 2015 statt um 16.30 Uhr wieder. Dazu möchten wir Sie herzlich einladen. Wir werden jetzt noch mal schauen, ob noch Fragen eingegangen sind, es sind aber keine weiteren. Moment. Hier ist doch noch eine weitere Frage an dich, Matthäus. Hier ist die Frage: Wir aktualisieren gerade die Dokumentationsnorm 82079-1. Gibt es aus Ihrer Sicht Anforderungen, die wir dort integrieren sollten? Ich kenne diese Norm leider nicht persönlich, aber. Ähm also, was man oft sieht in diesen Normen, ist eben, dass die Safety ist immer mit berücksichtigt. Das heißt also, es ist leider im Englischen leider besser definiert. Also gibt es den Unterschied zwischen Safety, und Security. Im Deutschen ist es alles Sicherheit. Also der Safety-Aspekt von diesen Dokumentationen wird immer eigentlich recht gut ähm, ja, durchgeführt. Es gibt also sehr viele Hersteller, die den Safety-Aspekt sehr gut beschreiben. Den Security-Aspekt, der jetzt eben in mehreren Dokumenten, äh, in mehreren Produkten eben immer wichtiger wird, ist eben zurzeit noch nicht dort aufgeführt. Der wird eben einfach gar nicht behandelt, weil er auch noch nicht gefordert ist. Und Da wäre eben eigentlich mein, eigentlich mein persönlicher Wunsch, dass man dort eben diesen Security-Aspekt eben auch betrachtet, dass eben derjenige, der ein, ein Produkt nachher bedient, benutzt oder eben installiert, eben auch in der Lage ist, ein, ein, ein, dieses eben auch sicher zu installieren, sicher in, in Bezug zu Security dann. Vielen lieben Dank. Warten wir noch ganz kurz, ob weitere Fragen kommen sollten. Anscheinend nicht, aber wie gesagt, Sie können ja auch im Nachhinein, Moment, es kommt noch. Okay, danke für den Hinweis, steht hier, Matthäus, Herr Matthäus. Ähm, deswegen schließen wir jetzt Fragen und Antworten und ähm, des Weiteren können Sie sich per E-Mail an uns richten oder an Herrn Matthäus und ähm, an dieser Stelle verabschieden wir uns und wünschen Ihnen noch einen guten Tag.